hat mit 5,6 von 6 Punkten äh, kautionsfrei.de gründen. Und dazu bitte ich Herrn Littwerk nach vorne. Applaus Applaus Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. 5,6 von 6 Punkten, eine hervorragende Weiterempfehlungsrate von 98 Prozent ihrer Kunden. Insgesamt haben hier 247 Kunden das Produkt bewertet, was durchaus viel ist. Genau, und vielleicht auch mal hier ein, ein Kundenkommentar, ähm, der sagt, die ganze Aktion bei äh, Kautionsfrei.de lief absolut reibungslos, äh, habe sie schon mehrmals weiterempfohlen. Alles spitze. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Und für jeden von euch, der noch umziehen sollte, gibt es einen Bonus. Also denkt mal, Kaution wenn es um Sachen Mietkaution geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Dank, vielen Dank. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Chat Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014.